In der Bundesliga, da sind sie nur 16. Aber in der Europa League, da ist der VfB Stuttgart mit drei Siegen und neun Punkten damit ganz klarer Tabellenführer. Am Donnerstag, da geht es ja zum FC Getafe. Gewinnt Stuttgart bei Getafe, hat der VfB schon zwölf Punkte. Und damit wäre die Zwischenrunde eigentlich schon so gut wie im Sack. Der BVB in der Bundesliga, Tabellenführer mit der besten Abwehr der Liga, in der Europa League mit schon fünf Gegentoren, nur Mittelmaß und jetzt schon unter Druck. Beim Tabellenführer Paris Saint-Germain müssen sich die Dortmunder auf alle Fälle mächtig strecken, aber vielleicht streiken die Franzosen ja auch. In der Leverkusener Gruppe, da ist ja in dieser Woche der frisch gebackene norwegische Meister, Rosenburg Trondheim, zu Gast beim Europa League Sieger vom letzten Jahr, also bei Atletico Madrid. Bei Leverkusen, die empfangen Aris Saloniki und die Gruppe, die ist noch relativ eng, also da ist noch gar nichts entschieden. Entschieden ist aber schon, dass Leverkusen in der Gruppe die meisten Tore geschossen hat. Auch der BVB hat mit fünf Treffern die meisten Tore der Gruppe auf dem Konto. Der VfB Stuttgart hat sogar schon sechs Mal getroffen und auch der VfB Stuttgart hat die beste Bilanz der Gruppe. Oh, Seht sieht man gleich im zweiten Teil. Werder vor dem Keller-Duell, Königsblau ganz entspannt und noch ein lustiges Punkterechnen bei den Bayern.